Vielen Dank Frau Präsidentin, ich danke zunächst meiner Kollegin Maria Arena für den sehr umfassenden und sehr guten Bericht, den sie heute hier mit uns diskutiert. Mir ist das Thema Baumwollproduktion besonders wichtig. Ich bin Schattenberichterstatter zu dem Bericht des Parlaments zu der EU-Leitinitiative für die Bekleidungsbranche, an welcher die Kommission seit einiger Zeit arbeitet. Viele denken bei Nachverfolgbarkeit von Lieferketten und bei dem Begriff faire Kleidung an die Näherinnen von Bangladesch in den Einsturz und den Einsturz von Rana Plaza. Seit ich mich mit Lieferkette im Textilbereich auseinandersetze, betone ich immer wieder einen Fakt, der in Vergessenheit gerät. Die Textilproduktion fängt in den Baumwollfeldern an. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation sind etwa 60 Prozent der Kinderarbeit in der Landwirtschaft meist auf den Baumwollfeldern. Deswegen bin ich sehr froh, dass in Usbekistan inzwischen Rechtsvorschriften gelten, nach denen Kinderarbeit verboten ist. Und dass infolge dieser Vorschriften Kinderarbeit beinahe vollständig beseitigt werden konnte. Etwas Sorge macht mir allerdings, dass auch noch im Jahr 2016 auf den Baumwollfeldern Zwangsarbeit eingesetzt wird, darunter Beschäftige im öffentlichen Dienst sowie Studierende. So unterstütze ich die Berichterstatterin in der Forderung, an den usbekischen Präsidenten ein neues Menschenrechtsparadigma einzuführen und die anhaltende Zwangs- und Kinderarbeit während der Baumwollernte vollständig umgehend zu beenden. Dies sollte in engster Zusammenarbeit mit und unter Aufsicht von der Internationalen Arbeitsorganisation stattfinden. Als besonders positiv bewerte ich, dass der Gewerkschaftsbund Usbekistans dem Internationalen Gewerkschaftsbund im Oktober 2015 als assoziiertes Mitglied beigetreten ist. Nur dort, wo Gewerkschaften funktionieren und wo es die Freiheit gibt, sich zu einer Gewerkschaft zu vereinigen, kann man von einem guten Weg zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und dem Schutz der Arbeitnehmerrechte reden. Ich bleibe weiterhin an dem Thema dran und werde die Baumwollproduktion auf jeden Fall in den Bericht zu den EU-Leitinitiative in der Bekleidungsbranche mit einbeziehen und wünsche mir, dass wir an dem Fall Usbekistan als Europäisches Parlament weiter eng in engen Kontakt bleiben, zusammen mit der Kommission, um die Situation vor Ort weiterhin zu verbessern. Herzlichen Dank.